Alter, was rein, ist denn hier los? Die wollen jetzt den Marsch, Marsch, Marsch, Marsch, um den Tisch aufstellen, Marsch, um den Tisch aufstellen, auch die Rekruten. Die so. Es gab hier gerade eine wichtige Besprechung. Die, ähm... was das Nein, es gab keine Sie können Sie kein den den den anmachen. Nein, für das ist alle, nicht möglich. Für alle, wir, sind wir sind Linden, die haben die Generäle wurden Der Walmer hat gerade einen Putschversuch begangen, meine Damen und Herren. Die Generäle wurden entmachtet, der Nein, es gab... Gut, ja, aber ja, leider ist er tot. Scheiße, er wurde auch mal nachgeschossen. So. Herr Walmer ist leider gestorben. Ähm, möge ihn Gott selig haben. Herr General, ich äh, beglückwünsche Sie, dass Sie wieder im Amt sind. Also, mit Herrn, jetzt nehmen Sie mal alle die Waffen. Danke. Sie bitte was? Bitte was? Was wollen Sie mich Das ist ja zu bunt. Wofür? Ich gehe raus. Ich will nicht sterben. Hände hoch, das war ein Befehl. Ein Befehl, Sie kämpfen. I <laughs> Meine Herren, meine Herren, ich bin Jurist. Meine Herren, ich bin Jurist. Klaus, seien äh, Sie so. sei leise jetzt einfach. Äh, gar nichts zu melden jetzt. Äh. So anscheinend wurde ein Machtanchemuster so gemacht, Mann, der lebt nicht mehr. Medic. <lacht> meine Medic. <lacht> <lacht> Man, Medic. <lacht> <lacht> ich bin doch hier. Den Kopf geschossen. also <lacht> Was machen wir jetzt mit den Vizegeneralen? Den können also, sie freilassen, ich kann nicht mehr, Junge, von den Offizieren gehen? geputscht, was Hochverrat bedeutet. Wir besitzen noch besitzen unsere linken aber sie haben ihn gegen die Bundeswehr gemacht, deswegen... ja, nehmen sie die Offiziere fest. Alles klar. Das ist falsch. Ja, sie haben es gehört. gehört. Nein, das ist nicht falsch. Nehmen sie die Offiziere ich, ich enthalte mich! Ich was zum... was passiert hier gerade, Meier? <lacht> Hilf. Geh ich einfach mal den Raum ah, verlassen? So einfach mal so ganz entspannt den Raum verlasse. Das gefällt Wir mir ganz der nicht. Das ich ist stopp rein, also, rein hier! Weg. Wir fürchten, dass der Major einen Kopfschuss kassiert hat. Ist mir egal, Wer will da das verstecken? Der Major hat nichts abbekommen, oh Herr, der, der ist so Der Herr Major, ich glaub sie leben noch. Ich krieg nicht mal da raus, da steckt fest. Herr Major, sie steckt da unten fest. Ja, mein g das ist auch noch mal gut, Bester Server ever. Ja moin. Bro, ich, werden gerade alle, die töten sich gerade alle gegenseitig. bis auf ich und der Panzermajor. <lacht> ich weiß, sie möchten diese Rekrut wiederbeleben, aber dieser Typ hat den, den, den, Major getötet. Aber er steckt fest und ich kann ihm nicht helfen, wenn er steckt. Ich befürchte, ich es ist auch für ihn. Ich muss gucken, ob da gibt's bestimmt noch mehr Verletzte. Kommen Sie mit. Wir oh. oh. sind hier alle alle. ja alle tot, alle. Sanitäter, Sie müssen unbedingt den Herrn, äh, den Herrn, wie war sein Name? Weil, weil, weil man muss gerettet das werden muss und eigentlich sämtliche anderen ähm, und eigentlich sämtliche anderen Offiziere. Ein Offizier liegt in Behandlung. Bitte, auf einmal. Der. auf Kann sie, sie, Bluten? Bluten. sie mir mal ganz kurz Bandagen geben gegen meine Blutung? Ich habe Blut hier. Ja, bleiben sie stehen? Halleluja, ich danke dir Soll ich, ich den denn auch noch mitnehmen? Fall, okay. Ich bin kein Tierart, ich kann den Blutton nicht wieder. Mhm. Nee, der, den nicht, der hat auf euch geschossen. Und noch mehr! Der, liegt, der Weimar liegt da schon drin! Weim, ja. der, der Weimar! Der braucht sofort medizinische Unterstützung! Bin ja schon da! Wo denn? Ist das da Weimar? der Weimar? Ja, ja, das ist Weimar! Das! Ja, das ist Weimar! Jetzt genau! hält an der Luft fest! Das ist doch einfach diese scheiße Sterben! Leute! Ja, den können sie retten, den brauchen wir! Nein! Das geht nicht, er will nicht aufs Bett. Ja, sie also müssen ihn stabilisieren. Gib den Schutz. Guten Abend. Mein Mad Kit ist da alle. Damit. Kann ich.. Einmal da drauf packen Guten Tag, Gegrote, willkommen zurück Moin, ich hänge hier in der Luft ich such mal... Das... Videofo Bei dem... Okay, das ja. ist... Gehen Sie bitte mal und in die Einladung, und die Sie die meine Uniform Jetzt ich ich gerade ausgebildet Anladen Sie mal die Wand und Hände nach oben um, anstellen nehmen und fest. Die machen gerade einen ja. ganzen Putsch. Wollen Sie mich verarschen? Ich hab den für Der hat noch. den Wallmeier umgebracht und ihn wieder geschossen. Ja, der wollte unseren Kaiser entmachten. Ja, den Herrn Generalmann. Kaiser? Hin. Ja, dafür können Sie sterben. So, jetzt haben Sie nichts mehr. Wenn Sie irgendeine Scheiße bauen, werden Sie wieder erschossen. Ich werde Sie diesmal nicht retten. Ja, okay, dann sie mir vielleicht wird jetzt meine Uniform geben. Ich wurde gerade ausgebildet. Ich verstehe nicht, was hier Nein, los ist. Nein, sie haben einen Offizier umgebracht. Also ich weiß nicht, wer sie sind. Das war ein Schwanzlutscher. Der hat doch nichts hinbekommen. Oh. Der, hat, der hat die Kugel im Schädel verdient. Das, das ist falsch, um umzubringen. Können sie doch auch einsehen. Der junge Mann, der hat den Tod verdient. Äh, äh, äh, Offizier, gucken Sie bitte mal kurz weg. Gucken Sie bitte mal weg. Okay. Stimmt, Alter, der, der also, da liegen sie ja! Da liegt ja der Weimar! Warte mal, sie werden gleich wieder. Ich soll es dann so besser geben. Wo ist der Weimar? Also, da Ballmaier. vorne. Soll ich der ist Die Kroatti wird sofort die noch, wenn ja. er weiterhin. Wenn so da ja. Sie juckt mich jetzt so an, die Sie sind ja. auch noch dran, noch bleiben sie auch noch im Bett. Ja, okay, doch. Oh, oh leck. Also, sie? Sie noch mal ein Bett jetzt liegen! Das gibt's doch nicht! Sie, das war das war ein Attentat des Generalstabs auf meinen Leben. Können Sie liegen bleiben? Entscheiden Sie sich für ein Bett. Das gibt's doch oh, nicht! Alter. Bleiben Sie bei dem liegen! Ähm, ähm, Sanitäter. Ja, Sanitäter, darf ich muss mir kurz Ich darf mich schnell bei Ihrem Kollegen wandeln lassen. Welche Kollegen wandeln? Achso, ja, sie. Ja, machen Sie das! Machen Sie das! Machen sie das. Äh? Ah, ja, feiern. Sie sind wieder da. Gut. Gut. Ja, ich habe die. Wir schossen. Also, hallo Hundi. Oh, ähm, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Hast <lacht> du das, das Geld? Habe ich nicht gesehen. Hundi, äh, Hapa, Hapa liegt dort los. Hapa, Hapa. Hey, was ist passiert hier? Was ist gerade geschehen? Ich weiß es nicht. Auf einmal sind alle Tore im reichen. Raum gewesen. Machtet. Weiß ich nicht. <lacht> Die Tage gehört immer zum Medic Wagen, der unten steht. <lacht> Und Ihnen kann ich nicht helfen, wenn Sie sich als unbeweglich im Bett. Und komm her, komm her. Drehen Sie sich mal ein bisschen. Bitte schön. Jetzt hab Danke. So, so. Korb ist noch da. Sie